Ich möchte noch mal motivierende Worte von haben. Ich mache das zuallererst auch für mich natürlich und natürlich auch für alle, die halt hinter uns stehen. So weg. Guck mal, wie viele Supporter wir auch in der Orga haben. Jetzt auch sich unsere Familien so. gucken zu ja, Freundinnen. Hey. ich schon mehr motiviert. Das Scheiße, Ich muss meinen Job also. haben. <lacht> Und Herzlich willkommen zur zweiten Episode Living Big live aus Malta von der ESL Pro League. Falls ihr das erste Video noch nicht gesehen habt, checkt das auf jeden Fall aus. Das ist, wenn ihr das Video jetzt schaut, vorgestern online gekommen. Da haben wir so ein bisschen hier die Venue erkundet, haben wir so eine kleine Tour hinter den Kulissen von dem Prackraum und der Players Lounge gemacht und der Playing Area. Und ja, wir spielen heute unser erstes Spiel gegen Outsiders, morgen gegen G2. Und ich bin echt guter Dinge. Wir müssen drei Spiele gewinnen von den Spielen, die wir hier haben. Dann sind wir qualifiziert für die nächste Stage. Und ja, ich bin mal gespannt, was die Jungs sagen. Äh, viel Spaß beim Video. Bei Ende, wenn es da kommt, was wird da Und, Und was? Gemacht wird. Ja. Confirm Map to ja, Bannen. Ja, das, das ist immer ganz logisch Was haben die? Aber habe ich nicht. Kann. Wir starten. weil Wir wollen erstes spielen. Das ist was interessant, okay. was die jetzt bannen. Was bannen sie gerade? Ja, das ist nicht so interessant. Wenn die Jungs nicht bannen dann, die dann sind sie Checkmate. Nee, hey, die bannen, was sollen die sonst bannen? Jukenland. Das zwei Confirm. Das ist wieder einmal genauso gekommen wie wir. Ja, und das China. oder das ist egal. Ja. Beide gibt ja. sie und die beiden gibt es nie sehen. Farty Family Show, ne? auf Kamera. Ja, so Checkmate Wort 3. Nein, Alter, ich hätte ich meine, dieses Checkmate ja, nie ja, einführen ja. dürfen. Du hast nicht derjenige, der es aber used hat. Ja, so. Karin, Alter. Ja. Karin benutzt es bei jeder. Er ist auf ja. dem Klo er sagt, ich hab nicht Checkmate. Keine Mische drin, kein gutes shop Wenn Sie 30 macht, schmeißen wir ihn in den Brunner mit, okay? Ja, aber, der ja, mit, der Alter, ich muss nur nachher, als ja. ja. ich gestern so geteamelt habe. Hier sind also niemals Lenz. Max, Lenz! sind Max, du von der Kamera runter, Es reicht jetzt. Geh mal weg mit dem Kram. Hey Freunde, wir spielen jetzt gleich gegen Outsiders, in unserem ersten Spiel wow, hier auf Malta. Schön. Wir sind ja, jetzt gerade angekommen, schön. hier in der Tournament-Area. Wir bauen gerade auf und ungefähr so nah. Stunde geht's auch dann schon los, wir spielen gleich das zwei gepickt von uns, Inferno gepickt von denen und dritte Map, Decider, wo es natürlich nicht zu kommen wird, es soll Mirage sein und äh, ja, wir spielen uns noch ein bisschen warm jetzt, wir sprechen noch ein bisschen die Sachen, die wir vorhin durchgegangen sind und dann geht's auch schon los. Wo wir haben, wir in ja genau. Ja. Wenn ja, wir so verlieren, ist okay, dann bin ich glücklich aber. Auch. Ja. Ja. Aber wenn wir verlieren wir ja. und aufgeben, dann ist schlecht. Aber ja. dann verlieren wir nicht. Wir verlieren dann nicht. Wir gewinnen dann, 100 ja. ich habe heute Inhalts gesehen, die sind sehr giftig, Alter. Du hast gestern noch viel Muftner trainiert und so. Und jetzt kommen aber. ja nicht die Granaten. Wir müssen ja. richtig uns richtig motivieren und ja. richtig giftig sein, auf drei, okay? Ja. Eins, zwei, drei. Big! Stark! Das war Geil! Komplett lassen. Ich bin absolut am Öl, Alter. Mach mal bitte nicht so ein wie sonst. Ja. Kommt Komm einer an Einmal klar. eine Kamera lächeln. Aber du hast doch zu. Ja, aber sieht cool aus. Ja. vielleicht jeder ein bisschen ready gehen Okay, noch einmal jeder Mic-Check machen? Ja. Josef, was hast du heute gefrühstückt? Ich habe nichts gefrühstückt, ich habe Mittag gegessen und ihr so. Und was gibt's zum späteren Nachmittag? Also jetzt gibt es erstmal auch Ja, aber Tag. die sind nicht so lecker, Alter. Nee. Ja. We'll go go jetzt. Go, Sauber. Wir können hier Komm, schöne Runde. Runde. Go, komm, wir geben nicht auf. Ja. Sehr gut, Mann. Wir geben nicht auf, komm. Ja, ich komm. Ich, ich, mit, ich, mit. ich, mit. ich mach nur wieder zu. Komm. Das so Noch sechs Runden. Noch sechs. Sechs. sechs. Ich Leute, heute gut gekämpft, okay? Jetzt werden wir mal eine Piste geschenkt, dann sieht alles anders aus, okay? Weiter geht's. Was? Wenn der erste eine Entscheidung trifft, nicht hinterfragen, nicht zu Jessen ab einem Zeitpunkt, es keinen Kurt und alles. Also könnte, wäre, wenn, gibt's dann nicht mehr. Nur noch Decisive Aktion, okay? okay. So Leute. So Super. Das geht so nach. Halt. Das geht so noch viele Games. Einen wunderschönen guten Morgen aus Malta, wir haben hier gerade den dritten Tag, wir spielen jetzt heute gegen G2, gestern gegen Outsiders gespielt und ich habe mir den Josef geschnappt, gerade kurz abgefangen, du wolltest gerade zum Prack, Josef, ja. ich spiele jetzt gegen G2, wie schätzt du die ein? G2 ist auf jeden Fall nicht schlecht momentan, die haben auch sich jetzt für die Plus-Finals qualifiziert, soweit ich mich erinnere und ich denke trotzdem, das wird ein gutes Match, wir haben uns gut vorbereitet, wir hatten nach dem Loss gegen Outsiders auch nochmal einen Talk gehabt, und ähm, ja, wir sind guter Dinge. Ihr habt jetzt da gleich Veto, oder? Welche Map willst du am liebsten spielen? Am gegen liebsten die Mirage und Vertigo. Mirage und Vertigo. Da sehe ich euch. Ja. Josef, good luck. Danke dir. Wir sehen uns gleich. Ja. Ciao. Nein! Nein! Sehr gut! Nice Ich liebe dich. Sehr, sehr schön. Komm jetzt. Sch Ey, schrei mal! R R R R R R R R schrei Echt? mal! No, Freu dich! No, no, no. Geil, wir picken die jetzt! Komm! Geist! Nice. Freut euch Leute, super, komm! Schleiß. Geiles Handwerk! Komm. komm, lass die letzte Runde holen, Alter. Ich hab keinen Bock, die Map direkt abzugeben. Ja. Komm! Auf geht's. Okay, Auf geht's. Komm! Ab, abspielen! Da, Nein. Nein. Klar. Schaut, komm, du ja. komm, Nein! Schade, Josef! Das ist reichgekommen hier hinten, Alter. Geile Chance, Mann. Hauptrück, Kopfhörer, leide deine Inlines. Schade. Ja. Kein. Alter, geht's Also klar, letzten ist halt in Kaffee, in der letzten Runde den Link und der A 100% ist mit Fläche, aber es brennt doch also einfach mal die Linie. Nicht ja, raschen, durch Kontrolle. Also, ja okay. generell, diese Fläche, die tut eh nichts. Ja. Die von Goulds über die hat noch nie einen Drink, gemacht, das hat der auch schon Ritze. Das kann alles passieren, wir haben eine Piste gewonnen und schauen, sieht das Spiel viel leichter aus. Was wichtig ist, wir dürfen nicht so viele leichte Fläche und wenn ihr einen Kill macht aus der Hotzone raus ist gut und dann konzentriert bleiben ja? besonders gegen die weil die sind auch wieder so ein Team wo etwas passiert das werden Hotzone und das ist der Fokus hat man gesehen das sind scheiße das war Hey Leute, ähm, wir haben jetzt gerade Mittwochabend, wir sind gerade nach dem Spiel gegen G2. Und oh, es ist nicht ganz so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt Halt mal kurz den Schnabel bitte, okay? Ich habe alle Antworten, die du brauchst, auf deine Fragen, auf die Fragen der Zuschauer. Mhm. Lief heute natürlich nicht so gut, Es sah gar nicht so gut aus. Aber besser als gestern natürlich. gegen Outsiders. Und äh, ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht, wie wir das morgen angehen können. Also Overtime heute, das 2 Vertigo. Das 2 natürlich nicht gespielt, wie du sicherlich weißt. Also, ich weiß, habe es gesehen. Das war natürlich Mirage Vertigo, <lacht> oberknappes Spiel mit vielen guten Aktionen und davon werden wir ja einige Sachen morgen mitnehmen und wir werden das in folgendes System packen, hier Leute, 2-0 morgen gegen MIBA, Wamo. Ja Leute, ihr habt es gehört, äh, das war das Video, vielen Dank fürs Zuschauen, Glocke nicht vergessen, abonnieren und ein Like da lassen und wir sehen uns im nächsten Video. Und